Ich habe mich für das Praktikum Nord entschieden, weil es mir die Möglichkeit gibt in ein Land zu gehen, was mich schon lange interessiert, was ich sehr schätze und ähm, weil ich dort mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Weil ich noch nie in Schweden war und äh, mich das einfach sehr reizt. Ich habe nur positives von Schweden gehört, sehr unglaublich schöne Landschaften und ich, nette Menschen. Und davon will ich mich ihnen jetzt selbst überzeugen und das Land besser kennenlernen. Ich bin interessiert, wie Gemeindeleben in Schweden denn so funktioniert bei 1% Katholiken in ganz weiten Räumen. Ja, wie kann man da leben, Glauben leben und auch weitergeben. Ein und auf und untergewöhnliches Arbeit bekommen. Ich wollte immer mal in ein neues Land, eine neue Kultur kennenlernen. Und was ich am spannendsten fand, ist eben, dass es in einem Kloster ist. Und es freut mich auch so ein bisschen zu hören, dass in Schweden eben die Kirche erwachsen ist.